Die Vorsitzende des deutschen Gewerkschaftsbundes Fahimi hat die Forderung nach einem Tariftreuegesetz auf Bundesebene bekräftigt. Es könne nicht sein, dass fast die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland nicht unter den Schutz von Tarifverträgen falle, sagte Fahimi im Deutschlandfunk. Mit einem solchen Gesetz erhalten nur die Firmen öffentliche Aufträge, die nach Tarif bezahlen. Die Bundesregierung plant eine derartige Regelung. Eckpunkte sollen im Sommer vorliegen.